Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Wie ihr seht, hier gerade noch einen schwarzen Bildschirm, aber das ändert sich gleich, jawohl. Äh, und ich würde gerne drauf losstehen. Ich finde es einfach viel effektiver als ein Schutzschild runter und ich glaube das ist es auch jetzt so im Vergleich zu letzter Folge wie ich den Schutzschild da benutzen konnte oder eben auch nicht. Da drin es. Oh guck mal. An. Ein Laptop. Anscheinend braucht man die Laptops wirklich nur, um eine hundertprozentige Campaign zu machen. Also gehört halt dazu, die Campaign komplett zu spielen eigentlich, wenn man da abschließt, abschließt aber das ist egal. Ähm, ich hoffe einfach, es gibt keine Secret-Level dann mit diesen Laptops, weil das fände ich ziemlich kacke. Das wollte ich. Achso, man sieht meinen Laser gar nicht, außer wenn ich Nachtsicht habe. Cool, wir haben ein Nachtsicht-Zielgerät. Aber hier unten ist es einfach zu hell um mit Nachtsicht, habe ich das Gefühl. Komm, wir probieren es nochmal. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich sehe schlechter mit das ohne. Ich halte einfach mal drauf. Einfacher. Entschuldigung. Also ich finde es ohne 80 Grad viel einfacher. Dankeschön. Boah, das kann ja nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit auf die Fresse kriegen wegen denen. Also dass ich hier so überall Explosionen um mich herum habe. Ich kriege eher auf die Fresse. Das liegt nicht an denen. Irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, ob es der Rückstoß war oder ob ich einfach zu, zu schwach nach unten gezogen habe und da kommen ich beide mal. Ich habe nach unten gezogen und da hat nach oben weiter gezogen. Also ich weiß nicht, ob es der Rückstoß war, der ich, den ich nicht ausgekontert habe genug. Aber ich liebe die Bullet-Time-Action hier, das ist so schön langsam... Also ja, Bullet-Time ist nicht, nicht wirklich, das ist eher in Slow-Motion. Aber ich finde das so cool gemacht. Das, Wenn er etwas explodiert, das explodiert, also wie wenn die... ...voll in Adrenalin unterwegs sind, alles in Slow-Motion haben und so. Schießt da oben noch einer? Arschlo. Ja, da drüben. sich voll im Kessel drin leider ich habe dich schon gesehen da drüben der wird weh machen als ob der mich gerade getötete Alter Der Wische steht im Weg. So wie ihr mir immer. Oder ich euch ab und zu auch, ich weiß. Ich probiere jetzt erstmal sauber ein bisschen oben aufzufallen, aber das ist gar nicht so einfach. das Problem ist, dass die Typen oben halt extrem stark den Vorteil haben da oben. Jetzt nicht mehr so. Ist da oben schon wieder einer? Ich dachte, dich habe ich getötet worden. Da oben ist noch einer. Ich sehe dich schon da oben. Den nicht mit da oben. Den habe ich auch nicht gesehen. Gut. Das war mein Fehler. Und los. Ghost, wir sind im alten Tunnelsystem unterwegs Richtung Süd-Süd-West. Okay. Folgen Sie weiter dem Tunnel. Sprechen Sie mit mir, Ghost. Ich will hier wechseln, wenn die Schiffe wieder feuern. Weiter. Sie sind fast da. Alles klar. Das holen wir uns, den, den kriegen wir jetzt. Okay, einer ist Gefangener, einer nicht. Der wird eh gerade umgebracht. Au! Price! Oh, den kenne ich sogar noch. Na klar, jetzt gerade, wo ich was trinken wollte. Los! Mein Gott, voll geil. Wir haben Preis gerettet. Das war der Gefangene. Also, es ist wirklich ein Kriegsgefangene. Wow. Dann habe ich vielleicht doch nichts verpasst, sondern einfach war noch zu weit hinten. Und irgendwas schießt von hinten auf mich oder so. Oder es explodiert einfach alles. Bin ich tot? Nein. Aber fast wahrscheinlich. Fuck. Sorry. Nein, ich bin abgeschnitten. Jetzt bin ich tot. Ja, ja ich bin tot. Seht ihr. Das heißt, ich war doch zu langsam hier jetzt. Ich renn mal mit, eigentlich könnte ich jetzt einfach hier stehen bleiben, weil wir müssen eh gleich zurück, also, oh nein, naja, Achtung, Soap, nicht stolpern. Und umdrehen. Seht ihr? Der wollte uns noch aufhalten, der Idiot. Äh... Ich geh mal hier hoch. Mit einer Bombe vor allem. Ach du Scheiße, scheiße, ich glaube ich bin. Ach du Scheiße. Ich bin unterwegs, danke schön. Voll geil. Alter. Ist aber auch gefährlich mit den ganzen Stahlträgern da. Das hätte böse ausgehen können. So, Bumsai. Soap on a Rope. Notfallübertragungssystem. Okay, also eine Notfallkriegsmeldung auf dem Fernseher, so wie es aussieht. Mit, Passt auf, nicht mehr als ein Gepäckstück pro Person, bla bla und so weiter. Sergeant Miller ist schwer verletzt, da so wie es aussieht. Die kenne ich alle gar nicht. Oder ich wüsste es auf jeden Fall nicht. Penrose sagt mir auch nichts. Seal, Stone, Lopez, Sandler. Nö. Du bist Cherubini. Kenne ich nur von Yu-Gi-Oh. Haggerty, Casey. Scheiße. Oh, voll romantisch. Alles klar, wir sind also unter Bombenbeschuss und müssen jetzt dafür sorgen, dass die Leute mehr Zeit haben. Oh Gott. los geht's auf eigene verantwortung Tag 5 Ich habe noch übrigens geguckt Wir sind etwa in der Hälfte des Spiels so ungefähr fast am Ende des zweiten Aktes doch immerhin schon Akt 3 hat dann nochmal sechs Kapitel oder so und dann ist fertig also wir sind noch genug lang dran ich weiß auch nicht ob ich heute alles durchkriege tatsächlich aber ja. ich werde das eh viel später hochladen weil ich jetzt fangs wieder anfange richtig hochzuladen auch wenn ich schon lang machen wollte, sorry. Ist das das weiß? Nein, das ist nicht das weiße Haus, oder? Nein, nein, nein, nein. schon es könnte auch ein anderes Regierungsgebäude sein. Darf ich gar nicht so weit nach vorne schon? Ich glaube schon. Wir sind aber auf der Seite von Amerika noch, oder? Ja, mit Sergeant Foley. Was haben wir hier? Nö, AK, Ist super. Wen haben wir hier? dann West, Parodolochi kenne ich nicht, und Lay. Ey! Der gehört zu mir. nicht! Aber ich muss wirklich sagen, es sieht verdammt schön aus, halt, auch wenn es voll tragisch und so. Achso, gehört, der gehört jetzt zu den Gegnern. Ich dachte, der wäre einer von uns gewesen. Aber dann ist es mir eigentlich egal. Natürlich. Hab ich habe wieder die M9, weil ich es vergessen habe. Das ist eine gute Sache. Ja, auch wenn es nicht gerade wirklich extrem nötig ist aktuell. Habt ihr so, alles ist besser als diese verdammte guten vielleicht nicht hier ich fange ich wieder hier an. Ja kommt, lass mich durch. Ich hab's verstanden, Spiel, ich bin scheiße. Das belastet mich jetzt voll. Wobei, den habe ich jedes Mal gekriegt, also ich verstehe es nicht. Ähm, ja, weil ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube eben von Game Theory, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Ähm, dieses angepasste Schwierigkeitsgrad vom Spiel. Geil. Ähm, dass der angepasst wird, wenn du oft stirbst oder so. Aber wieso nehmen sie dann ein Spiel? In den Gegner raus, bei dem ich nie gestorben bin, das macht für mich nicht wirklich schwieriger. So, ich bleibe jetzt einfach weiter zurück. Hier ist nichts, gar nichts. Okay, ich schalte zuerst mal den hier drüben noch kurz aus. So. Ich habe kurz auf die Map geguckt, keine Sorge. Weil die Map sieht schon recht sauber. Da draußen ist sie schon fertig. Also ja, fertig. Da hinten werden wir also nie hinkommen. Die ist abgesperrt. Unter Over. Verstanden, Overlord. Rücken den vierten Stock vor. Ende. Bereithalten zum Angriff. No. Ich soll vielleicht zuerst aufräumen. Oder kann ich den Hebel auch wieder weglegen? Können das mal aus. Wenn ich den hier hinkomme. Achso ne, der lässt tatsächlich meine Waffe sogar da. Ups, das war die falsche Taste. Hey, du bist gerade in einem. Was ist Holo? Okay, Holo ist besser. Sorry, dass ich mich abentzogen ablenken lassen vom Spiel. <lacht> ich weiß es nicht ganz gut hier. So sterbe ich nur noch mehr, aber passiert. Oh, warst du gar kacken und hast einen Einsatz verpasst? Blöde, ne? So, wir gehen mal hochgucken. Das wäre so ich gewesen. So, ja, ich bin auf dem Klo. Ach, nee, da sind Gegner. Ach, Pech, bin ich halt weg. Keine Zeit. Das tut mir jetzt leid, da war vorne die Nüsse, das ist so So etwas macht man nicht. Die denken, hier, hier ist so schöne Raketenwerfer hin. Kommt wieder ein Heli oder... Sieht das heftig aus. Ja, da kommt tatsächlich ein Hayley. Ich glaube nicht, dass die für uns sind, aber... Ich will zuerst hier aufräumen, bevor ich darüber gehe wieder. Ich habe keine Lust auf Hinterhalt oder? Hätten wir denn von hier aus auch ja, guck mal an. Aber ich glaube, so wie ich es gemacht habe, ist ganz gut, dass wir zuerst mal so sneaky von der Seite kamen. Das war unerwartet. Südlich, das ist da irgendwo. Alter, was ist das für eine Sniper? Die ist ja nicht normal. Hallo, ich hab den... Jetzt... Südwesten, ja, irgendwo da. halt gar nichts mehr. Und jetzt weg, okay. In eineinhalb Minuten müssen wir oben sein. Ach du Scheiße. Das ist aber nicht das Dach schon, ne? Doch schon, so ziemlich wahr. Ah, der gehört zu uns. Der hat so schön gewartet, ich dachte, er will den zu abschießen, sorry. Ich glaube, der verteidigt. Helikoptergeschütz, jawohl. Ja, stimmt, das ja. Ist das nicht so ein? Ich weiß ehrlich gesagt, ich wusste den Memorial, aber ich wusste nicht für was. müssen mich da mal ein bisschen mehr ihnen vielleicht ich weiß wirklich gar nichts darüber also naja mussten müssen gar nicht weil irgendwie ist halt, ja gar nicht so meins vielleicht ist es ganz interessant was da so abging aber für mich jetzt relevant ist es jetzt auch nicht unbedingt aber es ist nicht immer so ein nice to know nebenbei wenn ich es dann müsste ich halte hier mal einfach ein bisschen länger drauf, weil ich sehe gerade, wir hätten die Zeit schon fast erreicht, aber ich würde gerne nichts mitten in diesem Abschnitt beenden. Nein! Okay, wir beenden jetzt mal hier. Wir sehen in der Folge, wie es weitergeht, ob wir wieder aufstehen. Wahrscheinlich schon. Ähm, aber wir haben ganz viele Missionen gemacht. Vielleicht gibt es nächste, das nächste Level und dann wird es interessant, ob wir überhaupt noch überleben haben. Weil das sieht schon richtig heftig aus. Wenn wir das schon wieder überlebt haben, dann sind wir einfach der Übermensch, der 20 Helikopterabstürze überlebt und alles. Also, gute Frage. Naja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Martin, alles Punkt mit Zucker. Cheerio!